Im Dezember wird es früh dunkel und das ist der Grund, warum wir trotz frühabendlicher Uhrzeit hier komplett im Dunkeln sitzen. Aber Profis haben es schon erkannt, wir sitzen vorm Eingang des Moviepark Germanys. Um die Jahreszeit etwas ungewöhnlich, denn da drin ist nicht sehr viel los, der hat nämlich geschlossen, aber es hat einen Grund, warum wir da sind. Genau, der Movie Park Germany hat uns nämlich eingeladen, mal so einen kleinen Blick darauf zu werfen, was denn hier eigentlich in der Winterpause zum Beispiel bei Star Trek Operation Enterprise passiert und an welchen Stellen der Park sonst noch so arbeitet. Genau und was wir heute erlebt haben, wen wir getroffen haben, das zeigen wir euch jetzt. <lacht> Prosudowitz hat sich mal wieder bereit erklärt, uns ein kleines Interview äh, zum aktuellen Stand im Park zu geben, jetzt in der Winterpause. Ähm, danke schon mal im Vorfeld. Vielleicht kannst du uns mal ganz kurz erklären, wo wir uns hier eigentlich gerade befinden. Also wir sind jetzt, erstmal vielen Dank, dass ihr wieder hier seid bei uns im Park, ne? auch bei diesen winterlichen Temperaturen, die wir jetzt haben und äh, wir befinden uns jetzt gerade hier in der Maintenance-Halle, in der zukünftigen Maintenance-Halle, da wo wir dann unsere Züge warten können und äh, man sieht das anhand der Dimensionen, also wirklich äh, schon gigantische Ausmaße, die diese Halle alleine hat, aber wenn wir jetzt mal hinter uns schauen, da wo es jetzt etwas dunkler ist, da ist die Transfergleissektion und äh, da arbeiten wir jetzt gerade dran am Innenausbau und die ist natürlich nochmal deutlich größer und ähm, ja, das wird schon sehr spannend, was da alles passieren wird. Und wie ist jetzt der aktuelle Status der Baustelle? Also wo steht ihr gerade mit, mit dem Ausbau der Achterbahn? Ja, also alles was, äh, wir sind ja sehr gut vorwärts gekommen, wir haben sehr gute und sehr milde Temperaturen gehabt, jetzt hatten wir zwischendurch ein bisschen Frost, was uns aber nicht zurückgeworfen hat, dadurch, dass wir einfach schon sehr viel Zeit aufgeholt haben. Ähm, wir sind jetzt gerade dabei, dass die ganzen Gewerke zum Beispiel auch schon in der Innenausbau, die Decke wird gerade eingezogen im Stationsbereich, sodass dann die Designfirma letztendlich auch schon anfangen kann mit Designelementen, die dann wirklich auch im Stationsausbau äh, ja, Verwendung finden wir sind jetzt gerade dabei natürlich, Feuerschutz- und Sicherheitsrelevante Aspekte haben auch mal eine große Gewichtung in so einem Projekt. Natürlich müssen auch wirklich dann ähm, ja, Feuerschutzfenster werden oben in die Decken eingebaut und ähm, ja, Tests werden permanent durchgeführt. Wir haben die Gebäude soweit äh, eingehaust, eingerüstet. Man kann das jetzt hier überall sehen. Also wir sind jetzt dabei, alles zu verkabeln. Äh, sonst haben wir natürlich auch wir noch kein Licht. Mhm. Und, äh, also wir sind schon sehr, sehr weit fortgeschritten und äh, ja, es geht jeden Tag stetig weiter. Also wir werden wirklich bis kurz vor Weihnachten, werden wir hier noch äh, eine große Baustelle haben, sehr viele Gewerke vor Ort haben. Und ähm, dann wird es ein ganz, ganz kleines Zeitfenster über Weihnachten geben und dann ab Anfang Januar legen wir sofort wieder los und dann kommen noch mehr Gewerke hier auf die Baustelle und ähm, ja, dann geht es richtig zur Sache. Jetzt macht ihr natürlich nicht nur das Großprojekt für das Jahr 2017 in der Winterpause, sondern ihr habt ja auch noch wahrscheinlich ganz viele andere kleine Baustellen so im Park. Kannst du da vielleicht mal so ein paar nennen? Was macht ihr noch so in der langen Winterpause im kalten Winter? Ja klar, es ist natürlich unglaublich wichtig und wir fokussieren uns natürlich jetzt sehr auf Star Trek Operation Enterprise, das heißt aber nicht, dass im Park nichts passiert, dass wir jetzt hier nur noch eine Großbaustelle haben, sondern es ist extrem wichtig, dass wir gerade zum jetzigen Zeitpunkt schon sehr viele infrastrukturelle Maßnahmen vornehmen, dass die Fahrgeschäfte in die Winterwartung gehen, sprich die ganzen Züge werden ausgebaut, die Fahrzeuge werden ausgebaut, die werden gewartet, die werden gerönt, die gehen zum Teil zurück zum Hersteller, all das muss jetzt passieren, weil wir natürlich auch dann schon im Februar, März mit den TÜV-Prüfungen wieder anfangen und dann muss das auch wieder alles hier Ort. Ort sein, verbaut sein, ähm, abgesehen davon, dass wir natürlich dann auch schon, soweit uns das möglich ist, soweit die Außentemperatur das zulässt, natürlich auch schon Fassadenarbeiten vornehmen, vorbereiten und ähm, ja, Einlagerungen, Inventuren passieren auch im Hintergrund natürlich, auch alles Sachen, die man nicht sieht, die verwaltungsrelevant sind für uns. Und äh, ich sage mal, jede Menge Kollegen sind hier wirklich damit beschäftigt, dass hinter den Kulissen ganz viel passiert, damit wir wirklich auch, wir öffnen am 30, 31. März nächsten Jahres. Das heißt, wir haben wirklich nach der Winteröffnung, also nach dem, wenn wir jetzt im Januar wieder an den Start gehen, haben wir faktisch wirklich nur noch drei Monate Zeit. Und insofern alles das, was wir jetzt vorbereiten können, wird uns extrem helfen, damit wir auch wirklich den Park pünktlich und in einem schönen Gesamtbild eröffnen können. Ja, und... Ähm Seit ein paar Jahren ist das Retracking von der Holzachterbahn Bandit auch wieder ein Thema. Ähm, arbeitet ihr auch diesem Winter weiter daran? Also wird da ein neues Stück noch überarbeitet, der Bahn? Natürlich. Bandit liegt uns sehr am Herzen und äh, da liegt es wirklich nahe, dass wir auch natürlich das Retracking fortführen. Das ist ein ganz, ganz wichtiges Thema bei uns und ähm, ja, wir sind jetzt gerade dabei und wir freuen uns, dass wir wirklich jetzt auch wieder mehr als 200 Meter Track äh, retracken können. Und äh, da sind die Kollegen jetzt auch gerade damit beschäftigt und das wird auch ein Projekt sein, was wirklich bis, ja, bis in den Februar, März hineingehen wird und äh, es ist sehr aufwendig, weil wir natürlich wirklich Lage für Lage wieder neu aufbauen müssen vom Holz und äh, über 200 Meter, das hört sich jetzt nicht wirklich sehr lang an, aber wenn man das mal sieht und ihr wart ja auch gerade vor Ort und habt gesehen, was die Kollegen da alles leisten, das ist schon ein enormer Arbeitsaufwand und äh, deshalb freuen wir uns, dass wir jetzt wirklich auch wieder neue Strecken bearbeiten können und äh, dass das da auf jeden Fall deutlich unseren Fahrkomfort fürs nächste Jahr verbessern wird beim Bandit. Super, dann dir herzlichen Dank fürs Interview und natürlich auch dir und dem ganzen Team wünschen wir auch frohe Weihnachten und schöne Feiertage, wenn ihr dann ach, kurz vor Weihnachten dann auch mal in die verdiente Pause geht und euch natürlich auch schöne Weihnachtstage. Wir hoffen, dass äh, dieser kleine Einblick in den Park, in den winterlichen, ruhigen Moviepark euch auch ein bisschen gefallen hat und ja, wir freuen uns damit auch auf die neue Saison 2017.